Hallo werte RealWertCoin-Freunde, ab heute ist es soweit. Heute startet die Woche mit den allerersten Events vom Platincoin. Jetzt habe ich den Namen auch schon verraten. Und die neuesten Neuigkeiten. Wir werden ja mit einem ausgewählten Team oben in Berlin vor Ort sein, und zwar am Donnerstag. Dennoch könnt ihr heute schon die ersten News bekommen, denn das erste Meeting läuft jetzt und die ersten... Offizielle News dürfen rausgegeben werden. Also, ihr werdet schon demnächst auf der Internetseite www.platincoin.org die allerersten Informationen zum Platincoin sehen und auch das Mining. Ich finde das sind großartige Neuigkeiten und freut euch bereits auf den Donnerstag, Freitag. Wir werden entweder noch am Donnerstag direkt vor Ort oder am Freitag die weiteren News bekannt geben. Deswegen nutzt die weiteren Möglichkeiten, die wir in unserem genialen Backoffice für euch vorbereitet haben, Nutzt die Landing Landingpages englisch, deutsch, international und ladet weiterhin Leute ein. Wir sind jetzt mittlerweile bei einer gigantischen Größenordnung und haben, glaube ich, zwischen 2.000 und 3.000 Leads bereits ja, an Menschen informiert, die gesagt haben, hey, ich habe dafür Interesse oder daran Interesse. Wie sieht das denn jetzt aus mit weiteren Fakten? Und die kommen jetzt wirklich im absoluten Tempo auf euch zugeschnellt, deswegen startet jetzt. Macht's gut!